Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, ich bin draußen im Wald, nicht alleine. Und zwar ist der Sven Dix dabei. Und vielleicht kennt der ein oder anderen den Sven vom Instagram. Es ist nämlich ganz interessant, was er macht. Er macht also Buschkraften mit Naturmaterialien. Super Sache. Und ja, wer das nicht kennt, der müsste auf jeden Fall dranbleiben, weil der Sven, der zeigt uns jetzt ein bisschen was darüber. Wir werden darüber quatschen und vielleicht das ein oder andere kennenlernen. Bleibt auf jeden Fall dran. Wird spannend. So, also schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Dann habt ihr auch Interesse. Das ist Sven Dix. Servus. Das ist der gute Mann, der quasi mit ähm, Naturmaterialien rausgeht. Ja, und die Frage stellt sich jetzt, Sven, vielleicht kannst du unseren Leuten mal hier bei YouTube erklären, was genau das ausmacht, dieses Naturmaterial. Ähm, was, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, und zwar, das handelt überwiegend eben um Baumwoll oder Lodensachen, gewachste Baumwolle eben oder eben, ja, wie so dieser Rucksack zum Beispiel, das ist ein, ein gewachsener Baumwollstoff mhm. und die Träger sind dann eben aus, wie sieht man es, aus Leder, ähm, Messingbeschläge, so eben, ja alles was von, von ja was natürlich alles ist. Ja, wird gerade nebenbei so von den Mücken aufgefressen. <lacht> <lacht> <lacht> Aha. Okay, ähm Wachs ist ja auch drauf, damit das Wasser abweisend bleibt, oder? Ja genau. Das ist, dient auch zur Entwicklung Sag mal, ist das nicht schwer, das Zeug irgendwie? Ja. ja, also du bist definitiv, wenn du so rausgehst, schwerer unterwegs. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, du hast auch Tab, oder? Jawohl. Tarp, Tarp dabei, ist alles gewachst? Jawohl, alles. Gut, die Lodenmatte nicht, ist klar. Nee. Ähm, mit dem Wachs und dem drum und dran, was, was schleppst denn du da, wenn du übernachten gehst? Ähm. Ein Kilo. Ein Kilo, so wie ich jetzt heute unterwegs bin, mit allen mit äh, Axt und allen 26 Kilo. Also ist auf jeden Fall eine Ansage. Da muss fit sein. So eine Bergtour hm? oder sowas kann ich mir jetzt Nein. eher nicht vorstellen. Nein. Okay. Ähm, wie bist denn du jetzt auf das Ganze gekommen? Also was treibt dich an, äh, in diese Richtung überhaupt zu gehen? Weil du siehst ja die anderen Leute, Buschkrafter, die haben also Tasmanian Tiger, ähm, Ebelstock und das ist auch schwer, robust. Aber das ist halt komplett was anderes. Wo ist denn da deine Motivation? Ähm, Motivation, das war im Prinzip, ähm, mir gefiel es einfach nicht mehr rauszugehen wie, wie, wie die Mehrheit einfach. Ich wollte für mich irgendwie was haben, was, was äh, mich als Person so meine Art so ein bisschen ausdrückt eben. Und da war ich dann eben auf der Suche, was es noch gibt. Und dabei bin ich eben auf ähm, skandinavische YouTube-Kanäle gestoßen sprich Schweden, Norwegen, Dänemark und ähm, habe eben gesehen, dass die, ähm, viele von denen sind in dieser Art und Weise unterwegs mit Naturmaterial, sprich mit gewachsener Baumwolle, mit Loden und dergleichen. Und das war eigentlich dann genau das, wo ich gesagt habe, ja, genau das ist das, was es für mich ausmacht. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann auf die Suche gemacht und äh, angefangen, meine Ausrüstung dementsprechend anzustellen. zu stecken. Ist das dann auch ein anderes Gefühl, wenn du da draußen bist mit den Sachen? Ist das bieriger, ja. trappermäßig? Ja, genau. Genau, das gibt der ganzen Sache einfach einen... Alleine der Look schon, wenn du sagst, du hängst da jetzt so ein... Ob ich jetzt hergehe und nehme so, so ein dd tarp in, okay. in, in irgendeinem Camo oder in, in, in, was weiß ich, in Olivgrün oder Schwarz. Oder ob ich sage, ich hänge da jetzt eben so ein gewachstes äh, Bamholtab eben auf. Das ist... Äh, okay. Ja, das was hast du damit? quasi meins, das ist jetzt hier so die Standardausrüstung, das ist halt Nylon, Wasserabweisend kennt ihr, das ist so ein wasserfester Packsack, da habe ich immer mein Essen drin zum Beispiel. Genau. Und ja, wie sieht dann bei dir sowas aus? Das ist zum Beispiel meine EDC-Roll, mhm. und die ist aus also einem Material, das nennt sich öl das ist praktisch Baumwolle, die in ähm, einem Ölwachsgemisch drin gebadet worden ist. Okay. Das heißt, das ist auch also das ist robust, wasserabweisend, auch ein bisschen, oder? Ja. Durch ja. das Öl, oder? Ja. Vielleicht mal kurz hier zeigen, wie das ausschaut. So ein EDC. Richtig, richtig schön. So kann man auch aufhängen und ja, es ist halt universell. Hast du das jetzt selber gebaut oder äh, selber gemacht? Das äh, nein, selber nicht. Okay. Ein Freund von mir, ja. der macht diese Dinge, der stellt die her. Mhm. Und über den habe ich das bezogen. Der hat das für mich ähm, gemacht den freund den kenne ich natürlich und wenn wir glück haben können wir mit ihm auch noch mal ein interview machen dann wird er viel erzählen interessante sachen ähm, macht tolle sachen auch und ja ich selber habe sowas auch bestellt wenn ähm, deine du hast ja schon erwähnt du hast es ähm, ausgetauscht quasi mhm. deine alten sachen du hast ja auch ganz normale wanderrucksäcke gehabt und, und ganz normale schlafsäcke und so weiter was hast du mit denen gemacht verkauft ähm, ich habe bewusst meine ganze ausrüstung auf eine Verkaufsplattform angeboten mhm. und habe eben komplett alles, was ich hatte, sprich Rucksäcke, Tarp, Biwaksäcke alles was ich hatte, verkauft. Komplett. Komplett. Nichts übrig geblieben. Und das ist so schon so ein eigener Lebensstil, oder? Mit genau, genau, das ist eine komplette ähm, Philosophie einfach. Das ist, ja, mhm. weil, weil was rausgehen, das rausgehen aus Walden oder das Bushcraften ist für mich einfach äh, mittlerweile viel mehr als wie nur ein Hobby. Mhm. Als Hobby fängt es an, aber irgendwann wird es zu einer Lebenseinstellung, finde ich, das Naja, ja, bei mir ist es auch so. Also es hat sich ja nichts verändert. Ich gehe gerne raus und mag die Natur sehr. Aber jetzt auf mehr Gewicht, ich bin ja, ich bin ja von dem ganzen Gewicht runter. Also, ich bin ja extra ganz bewusst eben von Militärrucksäcken runter und, und ja so leicht wie es halt geht. Und auch eben in den Bergen, Bayerischer Wald und so weiter eben gut zu Fuß zu sein muss schon eine umstellung sein auf jeden fall also respekt von, ja. von dem her back to the roots halt eben gell? ja, ja ähm, du hast ja eine lodendecke wie ist das denn jetzt also kann die nass werden ist die dann schwerer also geht das wasser dann durch wie ist, wie ist das, das ist wie äh, loden ist ein, ein naturmaterial was eine gewisse zeit eben äh, wasser äh, wie sagt man unbeständig ist beständig ja ähm, und ja, ich meine, bei, bei Dauerigen irgendwann kommt es durch, natürlich. Schon, oder? Ja. Aber, okay. es, aber es, geht, es saugt sich auch voll. Also, es ist wie irgendwann, ja. Ein bisschen wie Baumwolle wahrscheinlich. Wird ja, dann genau. einfach doppelt so schwer. Genau. Wenn du genau. hast, drei so schwer. Je nachdem. Damit musst du bei dem Material rechnen. Eine gewisse Zeit lang halt. Ja. Aber irgendwann kommt es. Bin ja mal sehr gespannt, wie du heute hier übernachtest. Also, das ist jetzt dieses Top, Ist aus Ölskin-Material. Und das werde ich jetzt dann mal aufbauen. Tja, bei mir ist es halt nicht Naturmaterialien, ich habe mein Verino Light Tent dabei und sagen wir mal sehr großzügig mit einem Wetterschutz eigentlich, mehr als man braucht und mein 2 auf 3 Meter Tarp. das ist halt alles Nylon, ne? halt. aber so ist es bei mir und so wird es auch bleiben, zumindest die nächste Zeit und das Sven, der war schon ordentlich beim Aufbauen von seinem und das schauen wir uns dann mal an. So, jetzt ist alles aufgebaut, wenn ihr mal schauen wollt, das ist jetzt. Eben das Öskentag, dann haben wir einen bambus biwaksack dann eine die Lodendecke und die Loden-Isomatte. Und so sieht das Ganze dann bei mir aus. So. Cool, und das ist jetzt nicht alles Naturmaterial, oder? Jetzt kommen wir unter uns, das ist doch kein Naturmaterial. Nein. <lacht> also wenn jemand umsteigen will, sagt okay, ich möchte es auch machen. Wie fängt man da an, was würdest du den Leuten empfehlen, den Anfängern, mit was man da so Stück für Stück anfängt? Hm, am besten mit was kleinem, so habe ich auch gemacht. Ähm so, der, der, das erste, was ich eigentlich ausgetauscht hatte, war mein Biwaksack. Wo ich dann gesagt habe, ähm, ich habe ziemlich gerne den niederländischen Biwaksack verwendet mit dem Gestänge mit dem ja, Bogen. Stimmt, stimmt, stimmt, Und das war so das erste, wo ich gesagt habe, okay, ich fange einfach mit was Kleinem erstmal an und schau, liegt mir das. So erstmal so der Biwaksack, dann kam eine Decke dazu, in meinem Fall jetzt hier diese Lodendecke eben. Ähm, erstmal mit Kleinigkeiten, dass man mal sieht, Liegt mir das überhaupt? Der Rucksack wird schwerer. Es ist alles ein bisschen anders. Was wiegt jetzt so eine Lodendecke? Diese Lodendecke 1, circa 1,3 Kilo. Geht, geht. Und die ist auch im Winter warm, oder? Ja, ja. Und sie ist feuerbeständig, das muss man natürlich auch ja. dazu sagen. Stimmt. Also genau. wenn jetzt da eine Glut drauf fällt, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Nee, nee. Zu, zu einem gewissen Teil halt Loden das ist aus. Gut! Dann also danke ich dir auf jeden Fall mal für den Einblick. Hast du sonst noch irgendwie einen Tipp, eine Idee oder sowas, was das Thema betrifft? Also, ein Tipp. Wer, wer sich für Naturmaterialien oder fürs Rausgehen eben interessiert, sollte es einfach mal wirklich ausprobieren. Wirklich was Kleinem. Also, meinst du jetzt komplett anfangen mit rausgehen oder, oder jetzt nur auf das bezogen? Mm, komplett rausgehen. Wem sowas gefällt oder ja, einfach mal ausprobieren, machen. Also ich habe auch mit gebrauchter Ausrüstung angefangen. Ich hatte sogar eine löchrige Unterlegematte und so, um einfach zu sehen. Gut, ich kannte das ja, Camping kennt jeder, hat jeder schon mal gemacht. Aber es ist halt doch ein Riesenunterschied, im Wald zu schlafen oder Camping zu machen. Auf jeden Fall habe ich da auch mit gebrauchten, günstigen Sachen angefangen. Wascher zum Beispiel für 10 Euro und so weiter. Das ist ja gar nicht das Thema. Aber das sagst du eben auch, dass man komplett einsteigen, ausprobieren sollte man auf jeden Fall nicht gleich neu und das Beste. Nein. Nein, auf keinen Fall. Und auch dieser Umstieg eben, wo man sagt, Fleisch ähm, auf den Naturmaterialien. Das ist dann schon der Second Level, oder? Ja, ich würde, würde ich sagen, ja. Schon, ja. Ja, ja, ja genau. Naja, genau. Es gibt viele Leute, die gehen für eine Tageswanderung eben mal groß einkaufen in teuren Firmen. Das Beste vom genau. Besten. Genau. Oh, ich brauche das und das und dann sehen sie, dass es eh scheiße war. Genau. Das Geld umsonst in Sand gesetzt. Genau. Ich hoffe, euch hat das kleine Interview gefallen und ja dann sehen wir uns bei mir auf dem Kanal irgendwann mal wieder draußen wenn es spannend wird danke für für das Gespräch gerne ansonsten ja. bis dann Leute viel Spaß beim Rausgehen macht es gut servus ciao mhm. ja. Ach so. Äh, Scheiße, das ging um irgendwie Ja. Ach, Mann. Das ist alles ah. ja, ne. <lacht> Na ja, gut, wenn es richtig kacke wäre, dann würde ich auch unter meinen Tarp verschwinden irgendwann.